In diesem Video zeige ich euch, was Variablen sind und wie man sie erstellt. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule, da hattet ihr Aufgaben, die aussahen wie diese hier, x plus 5 gleich 10, und dann habt ihr verschiedene Operationen gemacht und habt dann, wie in diesem Fall, rausbekommen, dass x gleich 5 ist, zum Beispiel. x ist hier ein unbekannter Wert oder auch eine Variable. Und eine Programmiersprache wäre keine Programmiersprache, wenn man dort nicht auch mit Variablen arbeiten könnte, und deswegen gibt es Variablen auch in JavaScript. So sieht das dort aus, und ich zeige euch jetzt genauer, wie das funktioniert. Um eine Variable zu erstellen, braucht ihr zuerst das Schlüsselwort var, wie Variable oder auch Variable, dann kommt der Name der Variable und anschließend ein Gleichheitszeichen. Und wenn ihr euch ans letzte Video erinnert, da hatte ich gesagt, dass ihr, um zwei Werte zu vergleichen, nicht ein Gleichheitszeichen braucht, sondern zwei, weil das einzelne Gleichheitszeichen für was anderes verwendet wird. Und das ist nämlich hier der Punkt, das einzelne Gleichheitszeichen wird eingesetzt, um einer Variablen einen Wert zuzuweisen. Das Gleichheitszeichen ist deswegen ein Zuweisungsoperator, so heißt das. Und deswegen kommt als nächstes der Wert. Das kann alles mögliche sein, in diesem Fall ist das hier ein String, aber es kann auch eine Zahl sein oder ein bullshit wert oder welche anderen Datentypen es noch gibt, das zeige ich euch alles in den nächsten Videos. Und dann kommt als Abschluss ein Semikolon. Das ist in JavaScript nicht zwingend notwendig. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Zeilenumbruch machen, aber ihr solltet es euch angewöhnen, immer am Ende der Zeile so ein Semikolon zu schreiben. Das ist in vielen Programmiersprachen nicht optional. Da müsst ihr nach jeder Anweisung ein Semikolon machen. Ich hatte schon oft den Fall, dass ich irgendwie in PHP was geschrieben habe und es hat nicht funktioniert und am Schluss kam raus, es lag nur daran, weil ich ein Semikolon vergessen hatte. Deswegen empfiehlt es sich, sich das von Anfang an anzugewöhnen, immer ein Semikolon am Schluss zu machen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben zum Beispiel hier eine Variable x, die den Wert 5 hat, die Variable domain, die einen String als Wert hat, namens css3html5.de, und aus dem letzten Video, als ich da immer diese Altersvergleiche gemacht habe und am Schluss kam dann immer so ein bullscher Wert raus, wer jünger ist und wer älter quasi, da ist jetzt die Variable jünger, die den boolscher Wert true hat. In anderen Programmiersprachen kann das übrigens anders aussehen, da verwendet ihr dann nicht das Schlüsselwort var, sondern müsst je nach Typ der Variablen irgendein bestimmtes Schlüsselwort verwenden. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel aus Java, in PHP sieht das dagegen so aus, da braucht man kein Schlüsselwort, dafür beginnt aber jede Variable mit einem Dollarzeichen. In JavaScript ist das alles nicht der Fall, da braucht man halt dieses var-Schlüsselwort und dann ein ganz beliebiger Name. Aber genug geredet, jetzt wollt ihr das sicherlich auch mal ausprobieren, öffnet wieder die Konsole. Eben habe ich euch dieses Beispiel gezeigt mit äh, x plus 5 gleich 10 und das möchte ich jetzt nochmal hier in JavaScript nachstellen. Also ich erstelle eine Variable x, der ich den Wert 5 zuweise. Wenn ich die auslesen möchte, schreibe ich einfach nur x und drücke Enter und dann bekomme ich den Wert zurück. Und wenn ich nun x plus 5 ausrechne, bekomme ich 10. Das heißt, das ist nun dieses Beispiel vom Anfang in JavaScript nachgemacht. Wenn ich nun x ändern möchte, brauche ich nicht nochmal dieses var zu verwenden, denn damit sagt man nur dem Computer hier, ich möchte eine neue Variable erstellen, aber sobald man das einmal getan hat, ist die Variable da und dann braucht man die nicht nochmal neu zu erstellen, das heißt, ich kann jetzt dieses x verwenden und einen neuen Wert zuweisen, zum Beispiel jetzt einfach mal 6. Mit der pfeil kann ich wieder zu diesem x plus 5 kommen und führe dieselbe Rechnung aus, aber dadurch, dass das x jetzt verändert ist, kommt ein anderes Ergebnis bei raus. Und das ist nämlich die Macht der Variablen quasi, der Algorithmus, die Funktionen, die Anweisungen, die durchlaufen werden, bleiben gleich, aber die Werte, die vorne reinkommen, sind verschieden und dadurch kommt es auch zu verschiedenen Ergebnissen. Aber darauf werde ich auch noch mal zu einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen. Was wir hier auch machen können, ist, dass wir x einen neuen Wert zuweisen, und zwar x gleich x plus 2. Das heißt, wir erstellen einen neuen Wert für x auf Grundlage vom bisherigen x. Das funktioniert dadurch, dass zuerst die rechte Seite ausgeführt wird, das heißt zuerst wird dieses x plus 2 errechnet und das wird dann zugewiesen diesem x. Was das bedeutet ist, dass wir das immer wieder ausführen können. Und jedes Mal kommt ein neuer Wert raus, nämlich jedes Mal das bisherige x plus 2. Und dadurch können wir zum Beispiel dann alle geraden Zahlen durchzählen. Eine einfachere Methode dafür ist x plus gleich 2. Dieses plus gleich ist speziell für diesen Fall gemacht, wenn man eine Variable um einen bestimmten Wert Erhöhen möchte das Gegenteil und das gibt es auch ist minus gleich. Außerdem gibt es auch mal gleich und natürlich dann auch durchgleich. Statt die 2 hier so hart reinzuschreiben, so direkt, können wir natürlich auch da eine Variable benutzen. Und jetzt habe ich das Semikolon vergessen übrigens, aber ihr seht, bei JavaScript macht das nichts. Aber ihr solltet das immer machen, ich, äh, ich kann es auch nochmal so machen. So, wenn ich nun x plus gleich y rechne, kommt dasselbe Ergebnis raus wie bei x plus gleich 2 einfach, weil das y den Wert 2 hat. Wenn ich den Wert von y verändere, zum Beispiel auf 3 setze und dasselbe nochmal ausführe, dann wird selbstverständlich 3 hinzuaddiert. Das heißt, wir können zusammenfassen, x plus gleich irgendwas anderes, plus gleich y, ist wie x gleich x plus y, dann minus gleich ist dasselbe mit minus, mal gleich ist dasselbe mit mal, durch gleich ist dasselbe mit durch, also geteilt. Und dann gibt es noch vier solcher Operatoren, die in diese Richtung gehen, und zwar x plus plus, bzw. plus plus x. Und das ist nämlich dasselbe wie x gleich x plus 1, also wenn man x nur um 1 erhöhen möchte, denn das kommt sehr oft vor, ihr werdet das später in den Videos sehen, und demgegenüber steht dann x minus minus bzw. minus minus x, was dasselbe ist, nur halt mit minus. Falls ihr euch fragt, warum es x plus plus und plus plus x gibt, ob das nun dasselbe ist oder es da einen Unterschied gibt. Es gibt einen Unterschied, aber der ist gar nicht mal so einfach zu verstehen. Ich erstelle mal hier eine neue Variable, ich nenne sie a und setze sie auf 5. Wenn ich nun a++ rechne, bekomme ich das Ergebnis 5. Das heißt, die Variable wurde quasi überhaupt nicht verändert. Gucken wir nochmal rein und lesen a aus. Und jetzt ist sie 6, obwohl ich jetzt gar nichts getan habe, ich habe sie jetzt nur ausgelesen. Also Moment, machen wir dasselbe nochmal und machen plus plus a. Jetzt ist sie direkt 6 und wenn wir es jetzt auslesen, ist sie immer noch 6. Die Sache ist, dass bei a zuerst a zurückgegeben wird, das heißt a ist 5 und a wird zurückgegeben und ist somit immer noch 5 und nachdem es zurückgegeben wurde, wird es quasi intern dann um 1 erhöht. Deswegen war es dann schließlich 6, als wir es anschließend ausgelesen haben. Bei plus, plus a wird es erst um 1 erhöht und dann wird a zurückgegeben. Und deswegen war a sowohl hier 6 als auch anschließend noch, weil es dazwischen dann keine Veränderung mehr gab. Was passiert eigentlich, wenn ich eine neue Variable erstelle und ihr keinen Wert zuweise? Wenn ich einfach nur var und dann leere Variable schreibe. Wenn ich diese leere Variable auslese, bekomme ich undefined zurück, was zu deutsch undefiniert heißt. Und das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Wenn wir eine Variable erstellen, so wie hier zu sehen, dann besteht das aus zwei Teilen der Deklaration und der Definition. Mit der Deklaration sagen wir quasi nur hier wir wollen eine Variable haben und sie soll folgendermaßen heißen in dem Fall Name oder Name. Deklarieren bedeutet nämlich einfach nur bekannt geben oder kundtun, das heißt wir rufen einfach heraus, hey wir wollen diese Variable und sie soll folgendermaßen heißen. Und wenn wir der Variablen einen Wert zuweisen, dann ist das eine Definition. Und dadurch, dass ich eben diese leere Variable nicht definiert habe, war sie undefiniert undefined, und das ist ein weiterer Typ bei unseren Datentypen. Undefined ist ein eigener Datentyp. Das heißt, hiermit kennt ihr nun schon vier Datentypen, die es in JavaScript gibt. Das ist ziemlich viel jetzt alles gewesen, auch ein langes Video, also nochmal zusammenfassend. Wenn ihr eine Variable erstellt, dann deklariert ihr sie. Wenn ihr der Variablen einen Wert zuweist, dann definiert ihr sie, ihr könnt die Variable auch verändern und der neue Wert kann auf den alten Wert der Variablen aufbauen und wenn ihr der Variablen gerade keinen Wert zuweist, sondern ihr sie einfach nur so hinschreibt, dann lest ihr sie aus, wie in dieser letzten Zeile oder aber auch bei x plus x, lest ihr quasi den Wert der Variablen aus und addiert den dann zusammen. In den nächsten Videos arbeiten wir mit Variablen und im jetzt nächsten Video zeige ich euch, wie ihr solche Eingabefenster erstellen könnt, wie das Ganze funktioniert und wie ihr dann anschließend mit den Eingaben arbeiten könnt. Klickt nun einfach hier in das große Feld in der Mitte, um zum nächsten Video zu kommen oder falls ihr dieses Video in einer Playlist anseht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.